RIMAX ist halt Marktführer, Branchensprecher und ich bin auch stolz darauf, muss ich ganz offen sagen, dass wir oder ich mit meinem Team in, in Salzgermagurto so arbeiten dürfen unter der Marke RIMAX. RIMAX ist so, wie wir das in Österreich praktizieren und leben, ist wirklich Freundschaft und Familie. Das ist, darum ist es auch wert, die Anreise zu jedem Broker meeting egal in welchem Teil Österreichs zu machen, wert Premis ist das sehr starker Vorteil, entwickelt auch sehr vieles, investiert sehr stark auch in die Technik. Und das hilft den Gesellschaften, also den Maklern und den Prokronern, den Kunden sehr gut bedienen zu können. Also man hat jederzeit die Möglichkeit, sich mit allen Kollegen rund um den Erdwall auszutauschen. Und es wird auch gewünscht, es wird auch gefördert. Es gibt immer wieder Events und Conventions, und also von, wirklich von hier, von Weidhofen bis äh, über die ganze Welt halt gestreut. Ich wollte damals zum Marktführer. Das war eindeutig Remax. Ich hatte schon in meiner vorherigen Berufslaufbahn mit Immobilien zu tun und das Gespräch mit dem Alois Reikersdorfer, dem Master Franchise-Nehmer, hat mich dann überzeugt, dass ich also mich der Remax Organisation anschließe. Das macht aus, dass also diese starke Marke, Marktführerschaft und eben diese äh, sehr gute Führung von der Familie Reikersdorfer äh, am Ende des Tages auch für mich den Ausschlag gegeben hat äh, zu beginnen. Das war für mich ein wichtiger Punkt, ich mir das genau angeschaut auch, äh, dass ich nicht meine Persönlichkeit aufgeben muss dadurch, sondern dass wir authentisch arbeiten können und auch unseren Arbeitsstil umsetzen können, so wie wir uns das vorstellen und das macht auch mehr Freude und Spaß und das ist der Garant für die Zukunft und für unseren Erfolg. Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich gehe nicht in die Arbeit, sondern ich sehe meinen Beruf eher als das, was ich gern mache und ich verbinde jetzt das mit der Arbeit und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, wenn man sowas gefunden hat, dass man sagt, man arbeitet gerne und dann stellt sich halt der Erfolg auch von selbst ein. Ja. Wir tauschen Erfahrungen aus, wir tauschen Erfolge aus, wir besprechen auch Dinge, die nicht so gut gelaufen sind und lernen von diesen Erfahrungen. Und ich finde, dass das ein sehr, sehr, wertvoll ist, sehr wertvolles Gut ist, dass man einfach diesen Austausch mitnehmen kann wieder ins tägliche Geschäft, um unseren Kunden dann einfach ein besseres Service bieten zu können. Wir sind auf jeden Fall gut aufgestellt worden. Ich bin jetzt knappe 19 Jahre dabei. Wir haben angefangen mit 36 Maklern ja, und mittlerweile sind wir über 300 ja, und das sagt einiges aus, würde ich jetzt einmal sagen, dass wir einfach erfolgreich sind und noch erfolgreicher werden. Ja, die Größe ist, ist natürlich, ja nach außen hin sichtbar zu sein und, und gut zu sein und sagen, man ist der Größte, man ist Marktführer, man ist auf der ganzen Welt, ist natürlich wichtig. Aber es sind trotzdem die Menschen. In Wirklichkeit sind wir alles Familienbetriebe, von, von Linninger über Polzler über Reikersdorfer angefangen. Das sind alles Familienbetriebe und auch wir sind ein großer Familienbetrieb geworden über die letzten Jahre. Und da ist halt, die Menschlichkeit ist viel wichtiger als einfach die Größe. Ich war auf der Suche nach einem Netzwerk. Das war für mich eine Grundbedingung, dass ich da nicht als Alleinkämpfer uns im Gebirge im Salzburger Land unterwegs bin, sondern einfach ein Netzwerk kann, wo ich auf die Erfahrung zurückgreifen kann und einfach ein Netzwerkdenker bin und fühle ja im Team arbeiten. Ich glaube, das Besondere an Remax ist die Ausrichtung auf absolute Kundenorientierung, Professionalität, Serviceorientierung und äh, absolute Innovation. Ich denke mal, dass die Innovationen und die Treibkraft in unserem Business ähm, auch das digitale Medium ein starkes ist und das ist ein großer Mehrwert, wo wir im Netzwerk uns ständig austauschen, wo wir immer, denke ich, am Puls der Zeit sind und äh, ich denke mal wirklich in der Branche Marktführer sind. Die Idee von Remix ist ja nicht, Makler zu sein, sondern Dienstleister zu sein. Heute versuchen wir mit den Kunden in Kontakt zu bleiben, äh, über viele, viele Jahre der Haus- und Hofmakler des einzelnen Kunden zu sein äh, und da ist es halt sehr, sehr wichtig, dass man nicht, wenn ein Problemchen irgendwo auftaucht, Tritt abhaut, sondern dass man da ist für den Kunden, das gemeinsam löst und bei der nächsten Transaktion wieder für ihn bereitsteht, egal was immer es auch ist. Sie müssen ein anderes Immobilienunternehmen in Österreich finden, bei dem 550 Makler an einem Strang ziehen. Für unsere Kunden ist sicher das Beste, dass wir schneller zu einem besseren Preis verkaufen. Ich bin deswegen gerne dabei, weil das eine klasse Gemeinschaft ist, weil man immer wieder Neues hat und weil ich dann gesagt habe, ich will die Branche verändern und da sind wir noch nicht fertig.